gut, Die Funktürmer kann ich schon holen. Novella für Hotel, ihr deckt gleich Richtung ein Hotel deckt unseren rückwärtigen Raum. Dann jetzt in teilgedeckte Stellung gehen und Ziele eigenständig bekämpfen. So, wir beißen halt, ich jetzt spannend. Okay. weil geht's mal anfangen die zu bekämpfen. Schütze, oh. wenn du Einsicht auf Subjective hast, kannst du Stopp befehlen. Warte, aufhören soll weg. Du doch recht, hatte ich gesehen. Ja, ich habe Stopp. Holt. Sonst wirklich was bei dem Baum Body, siehst du durch den Baum? Ich, ich sehe, ja, ich sehe. Ich seh. Feuer ja, nach eigenem Messen. Vor ja, uns der ist Ende gerade irgendwas Wasserfall. eingeschlagen. Okay, dann zieh mal vor so. Ich sitze nicht mehr in der Fahrrad, Feuer das rein? ist ja halt wesentlich. Hört man ja alles. Hm. Ist ja, in dem Bunker da leicht links die von die die dir die was? Das sind alles nur einzelne Schützen. Ich suche Fahrzeuge. Ja, aber keine. Ich sehe auch keine. Nee, hey, das? wird noch also, Seht irgendwie noch HMGs oder Panzer? 2 negativ. Und nichts, Fahrzeuge. was uns gefährlich werden könnte. November 1, vor Ort, noch irgendwelche Hit ziele gerade? November 1 bekämpft, leicht gepatzertes Fahrzeug. Ansonsten aktuell keine schweren gepanzerten Fahrzeuge mehr. Dann holen alle Sturmfahrt beginnen okay, äh, los. Beginne die sollen näher beieinander bleiben, dass die Infanterie nicht so weit äh, jetzt voneinander getrennt ist. hier haut noch mal alle die die durchbrechen die Mauer, um den Zugang für zu die zu machen. Durch die Mauer. Oh, da weiter, weiter, Kette weiter, weiter, weiter. Bis 11 Uhr kam RPG rein durchbrechen, ja. Viertel links bei der Buschreihe dann halt für die Infanterie. Ich könnte absetzen, das war ganz woanders. Viertel links, viertel links, viertel links hier. Ja, ja. Fahrzeug halt, absetzen. Vor uns Bunkerstellung, keiner ja. drin. Schütze HE auf erkannten und vermuteten Feind. Wir bleiben noch ein klein wenig, wir bleiben noch ein klein wenig. Fahrzeug ausrichten, 225. Juliet 1 für 2. Vorwärtsmarsch. Marsch. Hört. Stütze sich Ihr rückt jetzt von aus hier, der Deckung hier raus. Ach, ne, das wir sind werden jetzt Richtung äh, Südosten in die Ditch reinziehen und der Mauer einschlagen Richtung Süd. Wende rechts. So verstanden, alles klar, wir halten Position, bis hier weg seid, damit ihr euch nicht im Weg steht. Ich möchte nicht anhalten, ich möchte, dass wir immer schön bewegt sind. Rechts. Hier ist Infanterie vor uns. Ja. Fahrzeug aus, richts, ja, Südost. Ausgerichtet. Jawohl. Sehe nix. Ich die anderen. Ja, Part, sollte frei sein. Mauer. Fahrzeug halt, hart rechts. Vorwärts Marsch. was der machst du gut, ich weiß es ist ganz stressig. Das ist aber lieb von dir. Latenz links. Latenz links. Latenz Ja, ja, das wird halt da auf die Hüfte. <lacht> Fahrzeug halt. Ende 180. Bumper besetzt. Den darfst du noch bekämpfen. Jawohl. Jetzt wollen wir jetzt Marsch? Was ist mit der Mauer? Nein, nein halb links. Mauer gefährdet noch nicht die eigenen, die in der Mauer laufen. Fahrzeug halt. 380. Vorwärtsmarsch. Eigene vor uns. Also rechts. Fahrzeug halt. Schütze scannen, sagen wenn du durch bist. 0 1, 12, äh, Termin ausgefallen. Ja. Fahrzeug ausrichten, Nord, Nord, Nord. Ausgerechnet. Schütze schießt, Schütze bist du durch? Jo. Feuer Marsch. Also ich habe keinen aktiven Feind gehabt. Ja, aber bei dem lassen wir stripp hier, das kannst du nicht sagen. Weißer Rauch. Ja, ja. 3,30 die kleine Hütte, da kommen wir mal wieder die Straße runter. 328 jetzt. Eigene Infanterie vor uns an Bunkerstellung. Was ist denn vor uns? Ich, ich sehe die Wanne halt nicht. Äh, Nord-Nord-Ost. Nord-Nord-Ost. Fahrzeug ausrichten, 195, langsam Marsch. Ausgerichtet, langsam Marsch. halte, Halter ist gerade ein eigener, der da rumläuft. Jetzt wieder frei. Vorwärtsmarsch. 10 km/h. Warte, ich frage, ob der was brauchen können. Brauchst du ein Taxi? Warum bist du allein? Okay. Ich für zwei. <lacht> <lacht> Schuss. Von rechts. Äh, eure aktuelle Position ist immer noch im Süden, ist das korrekt? Positiv, wir sind jetzt genau in der südlichen Ecke auf meinem Marker. Standen, wie wie lange lang brauchst du ungefähr noch, bis so ihr ungefähr auf Position 2 seid? November 2 meine ich. Na, ja, wir werden ungefähr, ja, zwei Minuten brauchen. Ganz leider. So verstanden, dann bleiben wir weiterhin auf Halteposition, Julia 2. Positiv. Ich sehe gerade nichts, worauf fahren wir denn runter? Achso. Ja, wir haben Richtung 325 Feinde, kann ich nicht beschießen, 50 Meter. Fahrzeug Verstehen. ausrichten, 310 ausgerichtet langsam vorwärts kommt auf vor uns zu vor uns Bunkerstellung Perfekt. vor uns Bunkerstellung, kann ich weiterfahren? ja, passt Halb rechts, langsam vorwärts November Wir brauchen euch auf alle Fälle bei unserer Position mit Infanterie. Wir haben den halben Truppen Asphalt. Position Juliet 1 bei Wachturm? Positiv, wir sind hier im Süden. Wir müssen uns hier zusammen blicken. Ist unsere Position für eure Deckung gut? Wir sind leicht in eurem Norden auf einer Anhöhe oder sollen wir direkt zu euch? Negativ nicht direkt zu uns, aber auf alle Fälle Feuer auch ein bisschen Richtung Westen verschieben. Aber für Infanterie, weil wir uns gerade die bekommen haben sie Stress. Ja, also Markant bei, grünem Rauch, äh, noch äh, bei grünem Rauch noch weiter Richtung Westen. Bei grünem Rauch noch weiter Richtung Westen hat es geheißen. Okay. Fahrzeug ausrichten, Südwest, langsam Marsch. Somit ja. Süd. Oh, was war das? Ich bin nur kurz hier gegen die Mauer gefahren. Grüner Rauch vor uns. Keiner ja. Ja, also Halb rechts auf West. Vorwärts Marsch. Da sie muss einen geschlagen neben uns. Ja, ja, Stopp! Schütze, Sicht aufnehmen auf Ost, da sind eigene, die brauchen Deckung. Mal schauen, wo die sich hindecken. Da erwarten die wahrscheinlich den Feind. Ich mach dir mal ein Lagebild Kann ich sehen. Direkt beim In Eck! Nordost kann ich eigener sehen? Nee, im Osten ist ein Wachturm, direkt am Eck, da flicken sie, sie zusammen Ach, da unten Jawohl. Ja, ich guck mal in unsere Richtung Sie an ihrem Verhalten wahrscheinlich, wohin sie treffen Richtung Beschuss aus direkt Nord, bei Rauchsäule Fahrzeug ausrichten, Nordost. November 1, wir, ja, wir haben hier vor. Wir einen Bunker, der könnte doch gleich einen Nordbunker. Wir Jetzt wollen wir gerade fragen, ob ihr auf unserer Seite vorrücken könnt, da damit wir ein bisschen Unterstützung hier bekommen, aber seit der ihr war das dass sie gerufen Ja, ich wollte nur von dem Gebüsch weg, weil falls weiß, jemand rauskommt mit der FPG, ist schlecht zu Wir können von dieser Seite leicht vorrücken, also geht er auch. Doch ja, verstanden. Ähm, besteht die Möglichkeit, dass ihr auf die Höhe von Juliet 2 vorrückt? Also dem Festmarker Juliet 2, dass wir RAN ans Fahrzeug können und Munition fassen. Dem Festmarker, du meinst den, du meinst den Punkt. So ist es, den Punkt, ja. Das kriegen wir hin. Juliet, ganz Hotel kommen. Fahrzeug ausrichten, 3 1, 0, 0, 0, Langsam vorwärts. Fragestatus was hört euch auf? Äh, wir 0, sind 0, hier im Nordwesten geblieben dort halber Trupp aus, den weil den wir an. haben ein äh, starkes Betrieb ja direkt aus Westen bekommen. Schiss, äh, und wir müssen uns jetzt kurz abhäppeln. Äh, ich habe noch immer 4 5 Leute Ja, jetzt sieht der Schütze gar nix okay, so Gott, ja, Verstanden. Verstanden. das ist eine scheißposition, oder? Oh ja... Ja Büsche sind überall also. Fahrzeug aufhalten ja, 1, 2, 0 langsam vorwärts. Wenn wir der Straße folgen, sind wir zu weit weg. Nee, wir müssen die anderen noch decken. Ich schau nur quasi, wo wir irgendwelche Totendeckel deck kriegen. 1, 2, 0, langsam vorwärts. Ja, schütze du weiter bitte. Recht, die haben sie eingebuddelt, ja. oder? Ja, okay. Sebastian, kannst du unser Cargo-Base schnell checken? Haben wir noch die Medic-Kiste drin? Prüfer! Nur 1 Portal, komm! Hört sie! Nr. 1, gleich! Wenn Wenn Juli 2, 2, äh, 2 meldet, fertig mit Moni Sorry fürs wischen. Wenn Juli 2 gleich bereit ist zu folgen, rückt Juli 2 wieder vor drin, ne? ja, Hier gibt okay. Juli 2 Deckung, okay. indem ihr direkt auf den Artilleriemarker in der Mitte des Compounds drauf fährt Dort guckt, dass dort kein MG ist Und äh, das Vorgehen von Juli 2 von dort aus deckt, kommen Frage Schwarzes Kreuz oder der Marker von dir? Schwarzes Kreuz. Somit Sicht auf eigene Eis. 1, äh, Süd. Post, Post. Post. Ja genau, hinter den äh, Eins Gerät wieder unterwegs, sind, begraben, sind ja? wieder so weit ab, wir gehen weiter vor in unseren Bereich und klären den. Okay. Fahrzeug aus. Ja, Hotel Actual so verstanden. November 2 zusammen mit Hotel Actual auf eure Position vorrücken. Trennung Hotel Hotel Actual. Hotel jetzt auch, auch auf eure Position hier vorrücken und von hier aus nach außen decken. Wie geplant. Komm. November 2 rückt auf Hotel Actual vor, Frage so richtig? Juliet das ist jetzt. Nee, uns. November 2 rückt auf November 2.4. Direkt äh, parallel zur Juliet 1 und 3. Juli 2 bereit für Angriff auf 2. Artillerie. Dann Juliet 2, November 1, ausführen wie geplant. BDL Tor. Aber bei 1 stellt vor. Tür 2 greift aktuell 2. Artillerie an. Wir haben noch einen Krieger, das müssen wir so schlecht abholen, sonst hätte ich mir das bewahrt. Wir können langsam weiter. November 2 für Juliet. Da in die Infanterie hängt wir ja. Wir haben uns zuerst ein feindliches ähm, Fahrzeug, das was uns hier Schmerzen schaffen macht. Juliet noch 2 meldet, Rote Artillerie ist gesichert. Okay. Ach zu Scheiße. Oh, Norden. der ist hochgegangen. Norden. Noch einer. Noch einer? Also, zwei waren jetzt. Wo Hochstück, hochwärts, okay. okay. er bekämpft noch vernichtet. Fahrzeug in Richtung Nord-Nord-Ost langsam vorwärts. Bisschen Höhe gewinnen. Die Infanterie ist weit abgeschlagen. Ah, okay, dann halt. Aber also laut Karte zumindest, weil sie sie hatten. Jetzt okay. kommt eh schon andere Bradley vorgefreshen. Wir bleiben mal bei der Infanterie. Ausgerichtet. Nordosten müsste Hotel sein. Juli Hotel für Julia Dance. Actual heard komm. Ja. Können von unserer Position momentan nicht weiter vorrücken. Der feindliche BTR hat wieder die Hälfte der Leute niedergemäht. So. Oh.